Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal den Goal-Kick-Simulator. Von meinte jemand in den Kommentaren, das ist sowas wie der Duncan-Simulator. Und ja, es sieht auch ziemlich aus wie der Duncan-Simulator. Das sind einfach Leute weit weg, die dann machen. Hier steht HOLD-Q. Ich stelle mich mal direkt vor, vor das Ding, HOLD-Q. Und... Ja, Mann, ich hab getroffen! Und wenn ich weiter weg gehe, treffe ich wahrscheinlich nicht, oder? Wenn ich jetzt hier bin... Ah, ah, okay, ich verstehe. Wenn ich Q holde, muss ich natürlich auf 100% kommen und mache dann einen guten Schuss. Und der schafft es gar nicht so weit. Ich bin ja so ein richtiges Baby. Ah ja, hold Q, stimmt. Mhm. Muss ich zielen oder zielt der automatisch? Ich weiß es nicht. Ja, yeah, ich habe ein Goal. Aber das Spiel ist richtig lame ohne Sounds. Aber ich kann die Sounds halt nicht anmachen, weil man die Musik nicht ausmachen kann. Was soll denn das? Ja, es scheint für mich nicht so ein gutes Spiel zu sein. Weil die Sache beim Dunkin Simulator war schon, es war halt, ein, es war ein lustiges Spielkonzept. Es war mal was Neues. Es war auch mehr ein Simulator. Und beim Dunkin Simulator gab es halt das Dunking, aber hier wird ja nur ein Ball geschossen. Dementsprechend ist das ja noch ein bisschen lamer als der Dunkin Simulator. Und je mehr Gold ich hätte, desto weiter kann ich weg oder muss ich mir dann Upgrades kaufen. Nee, ich, ich muss wirklich, das hier ist die maximale Distanz. Ich kann nicht mal einen Elfmeter treffen. Was war das denn? Was war das denn für ein Aim? Danke. Dankeschön. Wenn ich so gucke. Dankeschön. Okay. Das hier ist der Elfmeterpunkt. Und ich treffe nicht mal vom Elfmeterpunkt aus. Ich meine, was ist das ja eigentlich auch für ein Sportplatz? Ich meine, das Tor ist ziemlich breit wie ein richtiges Tor und so, ja. Aber was ist denn das hier für ein, für ein Strafraum? So, hä? Warum ist hier drin? Wa, wo, wofür ist dieses, dieses Viereck da? Wofür, wofür steht dieses Viereck da drin? Ich bin bei Roblox Crewmates. Das ist ein Spiel, das würde ich spielen, wenn wir viele YouTuber zusammen könnten, um das dann ein paar Voice-Chat zu spielen. So. World 1. Okay, hier gibt es halt verschiedene Welten. Strength. Es gibt auch Strength Upgrades. Ich hole mir erstmal mehr Strength. Accuracy. Speed braucht man auch. Ich hole mir alles. Ich hole mir einfach alles so im Takt. So bab, bab, bab, bab. Okay, mehr kann ich mir jetzt nicht holen. Ich bin jetzt ein bisschen schneller. Und kann jetzt hoffentlich auch von ein bisschen weiter treffen. Komm, wir jetzt wenigstens vom Punkt aus. So hier. Pony bereitet sich vor auf den Elfmeter. Hält Q gedrückt. Lässt Q los. Und er trifft. Ja, easy. Und wenn ich so halb voll mache... Treffe ich gar nicht mehr. Perfekt, stand der ja gerade Perfect Shot? Was war daran ein Perfect Shot? Das ist ein Perfect Shot, wenn er 100% steht. Aber ich schaffe von außerhalb des Strafraums aus 30 Metern. Ich bezweifle, dass das 30 Meter sind. Ich bezweifle das ernsthaft. Wenn das hier 11 Meter sind, sollen das hier 30 sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Spiel von jemandem gemacht wurde, der keine Ahnung von Fußball hat, als von einem Amerikaner. Ne? Oh so Aber kann, naja, kann, man kann hier halt einfach farmen. Und das war's. Ah, ich find's aber wirklich langweilig. Vor allem ohne Sounds äh, bringt mir das Spiel jetzt nicht wirklich viel. Ich kann hier jetzt wieder Upgrade gehen. Kann mir dann wieder Sachen kaufen. Cool. So yeah. Mhm. Mm ja, yeah, cool. So, 16, 15, 16. Jetzt bin ich noch schneller. Nein, ja, das war schneller. Das gefällt mir. Was kostet mich das? 500. 500 kostet mich das für einen besseren Ball. Was kann ich mir dann leisten für den besseren Ball? Bam. Aus 39 Stats. Und aus 62 Stats. Und aus... 78 Starts. Und aus... 97 Starts. Okay, ich schaffe schon zu, von ziemlich weit. Treffe ich von hier? Von der Mitte Linie aus. 122 Starts. Was ist das da? Zweimal irgendwas. Okay, man trifft jetzt auf jeden Fall schon von weit. Ah, ich sehe auch schon. Das Feld wird ziemlich lang. Jetzt habe ich natürlich nicht gezielt. 99,2 war gerade noch so drin. Hatte da gerade jemand so einen so Stockball? Okay. Spiel mal Roblox Boxing League. Was soll ich in einem Boxing League machen? Da kann ich doch nur, nur Leute boxen. Habe ich schon gespielt in dem Video über Louis. So. Aber man kann hier gut fahren. Das ist halt so ein, ist ist halt ein Simulator, ne? Aber es ist... Es macht Sinn, dass man hier dann weiter weggehen kann, um zu treffen. Treffe ich von der Straße aus. Mal gucken. Nee, ich treffe überhaupt nichts mehr. Wenn ich auf 100% Accuracy gehe... Wie stehe ich denn jetzt hier? 100% und... Nee, ich treffe nichts. Trotz 100%. Also da kann man dann vergessen. Ist das Tor da immer so kaputt? Keine Ahnung. Was bringt das jetzt? Das Game Pass, oder? You are in a powered area. Mehr Strength, Accuracy und Income. Ach so, hier mache ich dann doppelt Geld? Ja, dann... Achso, oh, und dann ist sie weg. Verstehe. Oh, das ist ein cooles Feature. Das gefällt mir tatsächlich. Es gibt immer noch kein Shift-to-Sprint. Schade. Gut, wir öffnen hier einfach mal die Sports-Chest. Und da drin befindet sich... Hallo? Ein roter Ball. Langweilig. Ich bleib bei dem Weißen. Ich will Basketball, Leute. Ich will ballen, so wie... Ich wollte gerade sagen Gordon Ramsey. Ich will ballen, so wie... Jordan. Ich hab den Basketball. Nice! Beim zweiten Versuch, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut, dann ähm, rüste ich den jetzt auch aus. Inventar, Basketball, ausrüsten, so. So, jetzt möchte ich aber auch mit dem Basketball, möchte ich jetzt aber auch von hier hinten treffen. 97 reicht wahrscheinlich nicht. Nee. aber ich gehe mal in die Powered Area, weil von der Powered Area treffe ich auf jeden Fall. Und das bringt mir dann bestimmt auch ein bisschen was. So, und bam! Und wie viel Geld kriege ich dafür? Und 498. Ey, der Ball hat sich wieder ausgezahlt. So, die 1500 gebe ich jetzt nochmal für Upgrades aus. Weil es bringt mir ja nichts, so eine neue Area zu kaufen, wenn ich von dort aus nicht mal treffen kann. Okay, ich finde das Spiel halt, es, es gibt mir einen lang, Kann ich hier? Ah, schade. Das Spiel ähm, fühlt sich für mich halt ziemlich langweilig an, weil ich halt keine Sounds habe. Aber, ja. An sich ist das Spiel ganz nett. Man, man kann auf jeden Fall seine Zeit vertreiben. Hier einfach schießen. Aber ja, was soll man machen? Ey! Ey! Frechheit! Was war das denn? Jemand hat meinen Ball geblockt. Ah, jetzt habe ich zu lange gedrückt gehalten und schießt deswegen daneben. Okay. Es ist aber auch ziemlich leicht, die 100% zu treffen. Was ist denn hier? Would you like to unlock Park? Nee, Park will ich nicht. Park ist peinlich. So. Und... War das drin? Das war drin. Perfekt. Hat gezählt. Ich bin zufrieden. Sehr gut. Einfach weitermachen. Einfach weiterfarben. Ich kriege pro Schuss ein bisschen Geld. Kein oh, jetzt habe ich viel zu lange gedrückt gehalten. Der geht weiter neben. Oh, das ist eine Powered Area. Die hole ich mir. Meine Powered Area. Und... BAM! Pony kommt angetribbelt. er zielt, er schießt und er trifft nicht. Doch, ich treffe, gut. Einen Augenblick. So, 5,5.000. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt noch farmen soll. Weil das Farming dauert dann doch schon ziemlich lange. Man kommt jetzt nicht so krass hinterher. Das ist ganz cool. Ich muss, ich muss schon zugeben, es ist ganz cool umgesetzt. So, treffe ich von hier? Meinte ich treffe von hier? Ich habe getroffen, ich bin so gut. Okay, jetzt hole ich mir aber mal Upgrades. So, einfach ein paar Upgrades. Bam, bam, bam, bam, bam. ich kann ja auch dreimal. Viel schlauer. Oh mein Gott, ich bin so schlau. Und auf einmal kosten die Upgrades. Das ist noch ein schönes System. Aber das haben auch viele Simulatoren. Also ich brauche die jetzt nicht dafür loben, dass das so innovativ ist. Es ist einfach nur schön, dass es da ist. Wie viele Abos hast du eigentlich? Woher soll ich das wissen? So, schießen wir noch einmal aufs Tor. Perfect Shot. Das weiß ich doch. Danke, danke. Kriege ich jetzt eigentlich mehr Geld, weil ich... Besser bin. Und. Nee, ich krieg gar nicht viel mehr Geld. Ich muss halt wirklich bessere Bälle benutzen. Aber ich habe ja schon den besten Ball, den man in der Area hier bekommt. Wie soll denn das dann gehen? Ich weiß es nicht. Ich gucke einfach mal vorne, ob ich mir da noch irgendwas kaufen kann, was mich verbessert. Und treffe ich von hier. Ich habe von hier getroffen, so gut. Okay, hier gibt's es Rebirths. Eine Million. Okay, eine Million habe ich noch nicht so ganz zusammen gibt es weitere Kisten. Und da steht Fragezeichen. Die kann ich alle noch nicht machen. Das ist ja dann blöd. Und es bringt mir ja nichts, wenn ich die Kiste... Oder gibt es... Kann man die fusen? Ich gucke einmal kurz ins Inventar. Also erstmal natürlich. Aber hier, wenn ich die Bälle auswähle, bringt mir gar nichts. So, es gibt auch hier... Ne, das sind einfach nur Upgrades. Hör auf, mir Upgrades rein drücken zu wollen. So, dann gibt es Rebirth und Twitter. Okay, es gibt keine Möglichkeit, die Bälle an sich zu upgraden. Natürlich, es gibt Gamepässe, aber ich will ja eigentlich, dass ein Spiel auch ohne Gamepässe kein ewiger Grind ist. Und das ist jetzt schon ein ziemlich langer Grind wenn ich jetzt die ganze Zeit am Ende des ähm, Feldes stehen muss und auf das Feld schießen muss, um dann weiterzukommen und um dann neue Bälle freischalten zu können. Also da hat der Dunking Simulator einen auf jeden Fall sehr viel mehr Content geboten. Also ich kann, ich kann jetzt hier stehen, ich kann auf jeden Fall aus all diesen Distanzen treffen, aber ich brauche 10.000 Cash Money, um in die nächste Region zu kommen und ich kriege pro Schuss 500 maximal und also ich habe für den gar nichts bekommen danke so für den habe ich jetzt 800 bekommen oder wie viel perfect shot 700 ungefähr okay na gut dann fahre ich einfach mal die 10.000 zusammen und wenn ich die 10.000 habe gehe ich in die nächste Region fahre noch ein bisschen weiter um mir dann die Ex leisten zu können und dann gucken wir ob ich was besseres bekomme als den Basketball bei ja, der Basketball bekommt mir nur äh, gibt mir ja sowieso nur ähm, 6,2 ja. wo kann man denn ein T-Shirt kaufen in unserer Roblox-Gruppe kostet nur um die 100.000 Robux also kann man mal machen ich würde von den 100.000 sogar 15.000 abbekommen so so dann gehen wir jetzt mal rüber Bam. in die zweimal. My area und dann hold. Oh, ich habe zu lang gehalten. Nein! Ah, Gott sei Dank. Habe ich getroffen. Okay. Und es hat mir jetzt wie viel gebracht? 1200. Durch eine Powered Area. Das bedeutet, ich hätte eigentlich 600 dafür bekommen. Nein! Ich habe die Latte getroffen. Was soll das denn? Wo ist mein Schuh? Ach, hier ist mein Schuh. Mein Schuh ist mir abgefallen, Leute. 97,8% sind wahrscheinlich nicht... Nee, ich treffe... Ich... Das ist nicht gut. Ich muss die 100% hitten, Leute. Okay, ich gehe weiter weg. Dann treffe ich bestimmt... 100% und... Okay, das ist, glaube ich, noch zu weit weg für mich. Ich gehe nochmal in die Powered Area. So, ja, da trifft man viel akkurater dann. Und 100%. Ich wüsste halt wirklich exakt, wie man so ein Spiel machen würde. Könnte. Das ist ein ziemlich simples System hier hinter. Ich überlege gerade, ob ich das... Nee, kannst du Cursed Islands spielen? Das hier ist jetzt das letzte, was ich in dem Livestream spiele, weil ich muss da noch Videos schneiden, damit ich Videos für die nächste Woche habe. Tut mir leid. Ähm, ich überlege aber gerade, ob ich ein Tutorial mache, wie man genau dieses Spiel hier nachmacht, weil das ist ein echt simples Spiel. Das ist wirklich ein ganz simpler Simulator. Also die Game Mechanik easy. Okay, auch oh, von hier. Also nee, ich habe von hier getroffen, weil ich äh, in der Powered Area war. So. Und ich treffe... Ich treffe immer zu hoch. Das ist so traurig, Leute. Das ist so traurig. Und nochmal getroffen. Ja, dann muss ich tatsächlich von hier aus schießen. Unfassbar, Leute. Unfassbar. Aber ja, von hier aus treffe ich auch. Die Sache, wenn ich einen Simulator mache... Ähm, indem ich... Also, wenn ich diesen Simulator hier nachbaue... Auch wenn es einfach ist, im Grunde so einen Simulator nachzumachen... Kostet es trotzdem sehr viel Zeit. Allein das Bauen der Map kostet schon Zeit. Und... Ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe, weil ich denke ja momentan sowieso drüber nach, ob ich zwei Videos die Woche ausfallen lasse, um mehr Zeit für andere Sachen zu bekommen. Ich weiß ja nicht. Wie macht man dein gutes Donate-Game? Macht man nicht, gibt es schon. Wie viel Geld kriege ich eigentlich, wenn ich jetzt von hier aus treffe? Nichts kriege ich. Gar nichts kriege ich. Okay, dann gucken wir mal hier rein. 12.000 kostet mich die Truhe. Dann will ich jetzt aber auch mal was geliefert bekommen und nicht die, bitte nicht die, bitte nicht die schlechten Dinger. Die sehen richtig schlecht aus. Die will ich gar nicht benutzen, weil die unstylisch sind. Gibt. Ah, Stein. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Den nehme ich. Einmal eingetütet. Rüsten wir aus. Und oh, der bringt mir 33-fachen Bonus. Alles klar. Okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. So, jetzt erstmal hier ein bisschen. So, dann gehen wir in die Kanone rein. Park. So. Und dann jetzt aber. Bam. Okay, ich treffe immer noch nicht, weil meine Upgrades noch nicht gut genug sind. Aber ein 33-facher Bonus. Ich schieße einfach mal von hier. Von hier sollte ich doch jetzt treffen. Genau, jetzt treffe ich. Und wie viel kriege ich? Ich bekomme 10.000 pro Schuss. Alles klar. Jetzt lohnt sich das wirklich. Okay, jetzt habe ich auch das Gefühl, es geht voran. So, 200.000. Ja, die 200.000 kriegt man jetzt auch schneller zusammen. Na gut, dann hat das Spiel doch einen Progress. Es gibt halt nur diese Phasen, die halt schleifend sind. Aber na gut, dann muss ich den Spiel zugute halten, dass es doch einen guten Progress bietet. Man kommt gut voran. Aber jetzt habe ich ein bisschen inakkurat getroffen, aber trotzdem drin. So, aber von den 100.000, die ich jetzt habe, kann ich mir auf jeden Fall dann Upgrades kaufen. Ich klicke einfach hier hin und dann habe ich die Upgrades. Bam, bam, bam. So. Und dann schieße ich mich nochmal zurück in den Park und dann gucke ich, ob ich jetzt von hier treffe und ich treffe, ich treffe von hier, perfekt, perfekt. Das sei die Grundvoraussetzung. Das brauche ich gar nicht. die nächste Area, wenn ich gar nicht von der nächsten Area aus treffen kann. Na gut, jetzt macht's mir Spaß. Ich finde es halt immer noch blöd, dass ich keine Sounds höre, aber das können wir leider nicht ändern. Ich würde gerne die Ballons da oben abschießen, aber ich glaube, das ist nicht drin. So. Und mein Rock ist jetzt Level 28. Der levelt auch mit. Was bringt mir das denn, wenn ich jetzt hier raufgehe? Ah, hier, ja, der hat, der ist jetzt Level 6. Ach so, das ist dann Level. Ah, okay, der ist jetzt Level 36. Und mein Ball ist jetzt auch 3,7 und nicht mehr 2,6. Ich verstehe. Treffe ich von hier? Nee, von hier treffe ich... Von hier treffe ich nicht. Schade. Gut, ich will mir trotzdem Upgrades. Please, Upgrades. Danke. Und dann fahre ich noch einmal das Geld für die nächste Area. Aber dann würde ich auch sagen, reicht das. Und bam! Hat funktioniert, alles klar. Nein, nein! Leute, Leute! Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich drücke einfach Q. Dann treffe ich schon noch. Und bam. Mist. Okay. Ich habe keine Kontrolle mehr über meinen Körper. Mein Humanoid-Root-Part ist weg. Aber ich werde es schaffen. Warte. Ja. Ja. Mit, mit Shift-Lock kann ich mich bewegen. Jetzt kann ich Kugel gedrückt halten. Und einfach schießen. Einfach schießen. Einfach genießen. Einmal so machen. Und dann... Keine Ahnung. Habe ich getroffen? Hä? Treffe ich? Ne. Ich habe nicht getroffen. Schade. Ich glaube, ich muss mich resetten. Mein Humanoid-Root-Part ist weg. Das bringt mir dann nichts. Obwohl, ich war nicht mehr... Na gut, egal. Hier gibt es auch kein Double Jump. Warum gibt es kein Double Jump? Aber stellt euch vor, ihr könnt aus dieser Distanz so ein kleines Tor treffen. Das ist krass. Das ist eine Leistung. So, wir machen jetzt noch die 200.000 zusammen. Ich hab den gegen den Kopf geschossen, finde ich auch gut. So, jetzt noch unten um die vier Schüsse. Eins. Ach, vielleicht sogar nur drei Schüsse. Zwei. Ja, und der dritte Schuss. Und damit haben wir dann die nächste Area freigeschaltet. Oh, warte hier, die Power Area, die nehme ich noch mit. Bam! Ah, man fühlt sich so stark, wenn man von hier aus schießt. Okay, freischalten, die Desert... Kann ich von hier aus treffen? Nee, von hier aus treffe ich nicht. Umsonst freigeschaltet. So ist das Leben. Oh, ich dachte, ich kann jetzt einfach zweimal hintereinander schießen. Also gleichzeitig schießen. Ich versuche das mal. Ich schieße... Ich halte jetzt Schießen gedrückt und ich lasse Schießen los. Das hat mir nichts gebracht. Na gut, so. Jetzt wir uns noch einmal die Upgrades, die man sich so holen kann. Und das wär's dann. Das wär's dann. Ich habe jetzt die Desert freigeschaltet. Wenn ihr hiervon mehr sehen wollt, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin da immer noch unschlüssig. Es macht ganz Spaß, das Spiel. Äh, ich komme immer noch nicht so weit, schade. Aber alleine der Faktor, dass ich die Musik nicht ausschalten kann und es deswegen komplett ohne um Sound spielen muss, ist eigentlich für mich schon No-Go. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Aber ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's dann erstmal mit diesem Stream. Bis dann und ciao.